Ich habe gerade das neue Video gemacht zu der Paste, wie ich die Paste selber herstelle und jetzt gibt es das Video dazu, wie ich das Bild bemale. Jetzt die frisch angerührte Spachtelmasse auf und dazu nehme ich diesen Spachtel. Ja, trage das auf. Es macht schon Spaß, nur das Auftragen macht schon, macht schon Laune. Größeren Flächen kannst du natürlich auch gut den, äh, die, die Glättkelle nehmen, <lacht> diese hier, und damit verstreist du dann einfach die Paste großzügig über die Leinwand und dann entstehen schon tolle Strukturen. Es macht schon Spaß, da bei zuzusehen, wie diese Strukturen entstehen. Trocknen lassen und hier habe ich solche Tiefen entdeckt und das hat mich inspiriert. Ich habe mir überlegt, ich will das hier so Rost runterlaufen lassen, also dass es so aussieht. hier so ein Sienna und trage den auf. Ich mag den Farbton total gerne. Das müsste der gebrannte Sienna sein und der sieht immer so schön aus, wenn er transparent ist, aber auch wenn er deckender ist und da wird er halt rötlich sein. Also trage einfach auf und guck schon, wie die, ja, wie die Struktur sich entwickelt. Ist wichtig, dass es einmal trocknet. Hier habe ich die Strukturen so schön sichtbar. Ja, also guck mal, es fühlt sich noch ein bisschen... na naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich arbeite trotzdem weiter. Also es muss eigentlich trocken sein, ne? dass sich das nicht vermischt Also rüberpinseln und gucken, wie schön die Struktur sich entwickelt. Das ist cool, dass, da kannst du richtig zugucken Also so ein bisschen rumfächern hier. Gib einfach irgendwie in weiter Farbe drauf. Du wirst immer ein bisschen dunkler, ein bisschen braun, ein bisschen blau und verteile das so über die Fläche. Schön, das Blau, das mag ich. Metall hat ja so was Blaues und das finde ich ganz schön. Also auch in Natur, diese Farbton, der dann immer noch heller wird, noch weißer wird. Grauer, grauer wird er. und dann der Rost da so durchkommt mit dem Rot dazu. Das finde ich ganz schön. gerade gearbeitet und ja es hat viel spaß gemacht du kannst so abschalten musst auf nichts achten kannst einfach die farbe auftragen wieder hier und da wegwischen und die struktur so herausarbeiten das mag ich ja immer so gerne an den strukturen und ja ich hoffe dir hat das video gefallen danke für dein like ich freue mich total über seinen kommentar vielen vielen dank dafür achso wenn du noch kein abo hast dann abonniere den kanal ja also einen ganz schönen Sonntag. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Buch auf Seite. 37. Da ist was, ähm, die Übung zu den Strukturen, das passt genau. Also das ist genau das, was ich hier heute gemacht habe. Und in der englischen Ausgabe ist es dann auf Seite 39. Also ja, viel Spaß mit dem Buch. Ich freue mich, dass das alles so schön geklappt hat mit der englischen Übersetzung. Dankeschön.